Oh, ich bin ja schon da. Hat der Part schon begonnen? Hallöchen? Was passiert hier gerade? Aber Martin hat einen Schlüssel zu meinem Raum. Okay, ja, und willkommen. Mein Name ist da äh, die Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. Ich habe vergessen, letztes Mal ein Nickerchen zu machen. Deswegen bin ich jetzt mal hier reingegangen und hm. habe dann mal nachgeholt. Ne, Habt ihr da nichts dagegen? Ne? Das halt weiß ich nicht weiß da nicht irgendwie so viele von den Dingern zu haben. Keine Ahnung. Ähm, ja, in der letzten Folge haben wir die Nebenquest gemacht, in der wir John bekommen haben. Wir haben Dorfbewohner gerettet und. Ich würde sagen, wir machen heute in der Story weiter, ne? Und habe gerade von John reden, wo ist er? Letztens war er hier im Schwimmbad. Ich glaube, er ist er nicht mehr da. Ja, die Zwillinge tun irgendwie die ganze Zeit hier im Arm rumplanschen. Hey, du bist schon oder? Komm mal hier hin. Ich möchte mit dir reden. Nein, okay, dann eben nicht. Hat der wahnsinnigen Spaß. Okay. War aber nicht mehr lange. Aber jetzt geht es weiter mit dem Kämpfen. Genug jetzt wird getötet. Wir gehen zur Weltkarte und gehen in das nächste Kapitel rein. Und wir haben ja von Alfred, nämlich nee, von Alfred, von denen seine Mutter erfahren, dass wir, dass das Königreich von, wie auch immer das mal hieß, hier einen zweiten Ring hat. Und den wollen wir uns mal holen, ne? Die Bergsiedlung, Kapitel 6. Die Gruppe macht sich auf den Weg zu dem Schrein, der den Ring der Tochter des Lichts beherbergt. Ich glaube, das ist Mikaya. Los gehen wir da rein und gucken wir mal, was uns erwartet. Ich habe gerade irgendwas verlinken, ich sucht hat die ganze Zeit hier, aber ich finde es nicht sechster der gestohlene Ring Befunden. und schwer. Oh, Brodia. Sehr gut. <lacht> Darum trainieren die Bros. Aber ich rieche wie irgendwie wie, wie Trouble am Brewing ist. Was ist das? <lacht> sie habe schon mal gesehen und zwar einige leute die ich auf youtube letzt, äh, abonniert habe sind wahrscheinlich alle gerade so an der stelle und äh, ich sehe sie in jedermanns Thumbnail. muss erst mal einige leute hier und abonnieren weil ich mich nicht spoilern wollte weil sonst komme ich wieder eine ganzen Thumbnails spoilers und das möchte ich nicht und ja, sie habe ich überall gesehen in den letzten Tagen. Okay, ich sehe ja schon was sie haben sie jeder im Thumbnail gepackt hat kacke, wenn andere leute auch das spiel spielen ne? alle also mit spoiler reinpacken von mir man selber noch nicht so weit ist. Ich oh, glaube, den ring Ich Ich Oh, ja klar, ich bin der ich bin der Wirtgott, kannst mir glauben. <lacht> Als wenn irgendjemand anders gesagt hätte. <lacht> das ist 4 to get a bit of a というではありませんか。 in Fairmlem unmöglich. Oh Gott, das heißt, einer der Banditen hat den Ring. Ich muss jetzt gegen gegen Mikaya kämpfen. Da wäre ich gesagt ziemlich cool. <lacht> その okay. ist definitiv eine dunkle magierin mit dem Outfit. Du klingst eigentlich einmal schlimmer aus. Tatsächlich. Ich habe es nicht vor Ich habe es nicht gesagt. Ich habe Wir man normalerweise immer in den ersten Kapitel? Äh. Wir haben was gegen Monster erkämpft. Ich habe die Augen eines Wellensittichs. Ich frage mich ob sie ob irgendwie verbunden ist mit ihren der persönlichen skill irgendwie in die verbindung steht augen diese einheit kann sehen Was ist überhaupt dieses Design? Was sind diese ganzen Sterne im Haar? Hat sie irgendwie nicht seit Mittelalterlich aus? Ich bin voll verwirrt, in was von einer Zeitspanne, wir uns hier gerade befinden. Ich meine, er sieht aus wie so ein klassischer Prinzling, ne? Aber alle anderen irgendwie? Und dann laufen irgendwie, weiß nicht, Framm und Klamm mit hier äh, mit so äh, ja mit so Hoodies herum jetzt überhaupt nicht was für ein zeitalter wir gerade sind Okay, neuer charakter nehme ich an 100 ne? erfahrungspunkte gesammelt hat hört sich sein level und seine grundwerte cool oh, nee. dunkel das ist eine dumme idee wir sind getrennt Oh, Tiranda besiegen, hier und junaka werden besiegt. Okay, aber oh, ich kann nur eine Person auslassen. Perfekt. Ja, warte mal, alle außer Wanda. Einfache Wahl. Aber wenn ich die quest nicht gemacht hätte, hätte ich alle mitnehmen können. so Okay, sie ist grün, aber ich kann sie trotzdem steuern. Ne? So, glaube ich schon, oder? bitte sagt mir nicht du tust du bist eine divin oh, du siehst aus wie eine magierin vom design ja. kunst des tötens befindet sich die einheit auf ein gelände das ihr ein ausweichbruch gewährt, erhält, die treffer plus 15 nett genau eine diebe die eine bergsiedlung angetroffen wurde in einer bergsiedlung angetroffen wurde sie wählt die total ihrer vergangenheit für sich bis wir sie in support sind, zu fragen sie kann auch heilen sie hat pflege Nee. Sie hat schon S-Rang in Deutsche. seit irgendwie war ich auf Schwer Spiel oder was? Okay, Blanken finger mit einer Trend für schlösser knacken, fliegen mit ihren Händen, tödlich mit ihren Messern. Äh, die sehen von den Ausweichbonus durch Glendeffekt. Oh. Okay. So Diebe. Ich glaube, ich sollte erstmal das hier ansprechen. Oder oh, nochmal ich voll an Radiant down, wo hier die Fackeln anzünden musste. Okay. Ich muss mal kurz. Okay, da war jetzt halt nicht sehen. Wie komme ich jetzt zurück, Mann? Ja. Da wir halt nicht irgendwie, weiß nicht. ich muss ja nichts. Äh, ich muss mal kurz. Was ist dein Waffenlevel? Ich glaube, das ist gar kein Unterschied. Ne, b. Das, das heißt, zum Glück habe ich irgendwann mal, wenn ich mich nicht irre, aber ich muss für ihn auch noch ein ring erstellen, Merke ich gerade. Zum Glück habe ich irgendwann mal hier Illumis gekauft oder bekommen bekommen. Der magische Stab der Dunkelheit oder Nebel vertreibt er hält einen Radius von sieben Feldern. dem pro Runde ab, den nehmen wir mit, weil dann man nämlich besser sehen. Weil das ist eine sogenannte Fork of War Karte. Nebel des Krieges. Würde halt auf Deutsch heißen. Ich meine, ich kenne nur die ganzen Begriffe auf Englisch. So, erster Boss. Für 13, ey. Tiranda. Anfeuer einer Diebespanne, die in einer Bergfestung sitzt. Ohne Moral, wenn es um Schätze geht. Okay. So, äh vor das sind Karten, wo man halt nicht sieht, was sich hier befindet in der Dunkelheit. Sind meistens immer die nervigsten Karten in ganz feiern Emblem. Aber wir haben zum Glück ein Heiler mit Illumis. Wenn ich dazu richtig anstellen könnte, dann hm, ich kann doch hm, bringt irgendwie jetzt nicht viel hier die Charaktere so umzuordnen, weil wir sowieso nicht wissen, gegen was wir hier kämpfen normalerweise meine in Einheiten immer nach hinten. So, mein Plan ist, wir gehen hier hin, machen die Fackel an, dann kriegen wir, glaube ich, mehr Sicht, ne? Ich würde sagen, du gehst mal näher dahin. Da kannst du vielleicht hier mal erhellen. Aber sieht irgendwie nicht so aus, als könnte man da rumlaufen, ne? Warte mal, was soll das ja eigentlich? Warum gehen wir überhaupt hier lang? Da führt er irgendwo links, links hin. Was? Doch hier rum. Warum teilen wir uns auf? Ich verstehe das nicht. Egal. Ich glaube, wir sind schon... Ich sehe halt nicht gegen was ich kämpfe, von daher macht es das relativ einfach hier. Zehn von zehn, Boom. Ach, der da? Ja, die haben eine erhöhte Sichtweite. hat es Gruppe angeschlossen. Yep. nord sind nur Felder in unmittelbarer nähe von verbünden fackeln und Leuchtfeldern äh, sichtbar. sichtbar ist ein einheit nicht über stürz vorrücken in der dunkelheit können gegner lauern <lacht> schon oh, wow! <lacht> ehrlich. Einfach so. aus <lacht> Gintama. Nee. hat er gerade gesagt. Glaub, heißt in Japan schon anders, was manchmal der Fall ist. So, Terron habe sie. Kein Ding. Mache doch gerne. So, ihn kann man brechen. Stimmt. Startseffekt Gift. Manche Klassen, die etwa die verwenden, besser die Gegner beim Angriff vergiften. Oh Gott. Bitte nicht bei den Gegnern. Boah, Ninjas. Fire Emblem Fades. Oh mein Gott. Die sollen so was für wird Ja, oh, ich greife dich an. Mach gar keinen Schaden. Aber ich habe diesen speziellen Effekt, dass ich trotzdem 20% von deiner P Schaden mache. Und ich habe drei von diesen Dingen in meiner Fähigkeitsleiste. Das heißt du... So oder so am Ende des Kampfes ein HP haben, das ist sowas von zum Kotzen der Vergifte geht. Nach neben zusätzlichen Schaden, rote Angriff mit einem Messer erhöhen die Wirkung des Giftes. vergiftete Einheiten bleiben so lange vergiftet, bis sie mit einer Erneuerung oder ein Antitod gehalten wurden. Was oh, nee. ja. wurf bei ich meine, natürlich, glaube ich, mit der Ass an ne? töten wir ihn überhaupt liberation das sind 12 Machst du zwölf Schaden? Ja. ich noch gewöhnen, ja wie das hier. So, ich nehme jetzt mal. An da oben in der Ecke ist ja wohl nichts, ne? In dieser einen Ecke. Doch, da warte. Und bei auf uns. Bei Aha. So, dann greifen wir mit dir an. Und dann bist du tot. Und da war er tot. Leben von da auf einem dem Zehn. komm zu uns. Ja. Sehr geil. Wetter, man kam zu glauben, dass Fire Emblem 10 damals auf Deutsch war. so also komplett auf Deutsch mit Sprachausgaben und so. In ein paar Szenen, in denen sie synchronisiert war Spiel. Okay. Ich glaube, Mikaya war aber nicht so gut aufgehoben bei ihr. Weil Mikaya ist eine Magierin. Und sie sieht jetzt nicht so magisch aus. und eher Klamm geben oder fram so, sehr cool. Zum leben von dort Sie unterstützt vermutlich mit ihrer Lichtmagie und ihren Heilstab. So, geistliche. Ja, kann stehen bis Level 10 verwenden. deswegen kann sie. Ah, und jetzt kann sie. Uh, also sie kann jetzt gerade. Okay, cool. Weiter wird die Reichweite des Stabs um 5. Halt, um KP auch den ich für konnte nach einsatz okay cool okay, da ist ein dieb das macht Kart. Das ist normalerweise effektiv gegen ne? getroffene gegner und oh, nee. so da war ein axtkämpfer ich gehe trotzdem mal hier rein mit... Wie weit ist denn der? Ach, das ist... Uh okay, ich, er wird ja wohl überleben, ne? Ja, ha, ha, ha, ha. Hm. Guck mal da, er. So. Hat er noch hier so viel Verteidigung? Niemand. So, ja, okay. Ja, du bist kaum Schaden machen gegen ihn. Na, ich traue mich schon nicht irgendwie jemanden dahin zu bewegen. Hm, ich bewege dich mal hier hin Ich kann auch Bündnis einsetzen und einfach so da reingehen, ne? Oder ich kann einfach mit ihnen hier ihn angreifen, aber ich weiß ja nicht, was da neues kommt. Ne? Wir gehen jetzt mal hier rein und dann setzen wir mal den Stab ein. Warte man ich muss ja auch noch äh, äh, mit wen greifen, den lock ich denn ihn an? Den Hammer. Oh, zum Glück habe ich meinen nicht eingeschickt haben wir sind effektiv gegen gegen äh, rüstungen hm, ich könnte dich hier reinpacken Aber du bist treffer 68 treffer nur okay warte mal ausweichen 31 hat sie 61 ausweich wie sie schon so stark man Ich könnte ja auch ein Leichtschwert geben. Das sind doch dass sie noch mehr ausweichen. Machen ne mal so. So, und dann bewegen wir dich hier hin. Das ist perfekt, ne? setzen Elomis ein. dürfte den ein bisschen Erfahrungspunkte geben. Oh ja, da ist doch schon ein bisschen mehr. Oh Gott, sie ist tot. Obwohl nee eigentlich nicht, weil nur einer von denen kann sie an, kann sie erreichen. Okay, okay nur einer von denen kann sie erreichen und da ist das nicht so schlimm. Und sie wird definitiv nicht auf Konter ja erledigen. So, wir müssen aber sie bewegen. Nicht so weit, nur so ein bisschen. So, hm, sie kann sich hier einbewegen. Wirst du denn noch blockieren? Ah, stimmt. Okay, bleib du da. Du bleibst da. nicht da aus hm. Wo ist er? Hm? Oh, langbogen ich muss schon sagen von wie weiter der mich in der reicht kein schaden aber 84 prozent kollege Hast du mich gerade mit zehn Prozent Trefferchance getroffen? Ich bin ja, sehr unwahrscheinlich, dass ich mich hätte treffen können. Na ne? ja, unser Plan ist direkt nach hinten losgegangen. Äh, ja, habe ich schon herausgefunden Emblemikaya. Ja. Emblemikayas Stärke ist ihre Heilmagie. Die Synchrofähigkeit geistig erlaubt es eine Einheit ungeachtet Klasse den Einsatz von Stäben. Das ist ziemlich cool. Die Bündniswaffe glanz schreibt an und erleuchtet die Umgebung. Uh. Die Bündnisfähigkeit Weitung vergrößert die Reichweite und Wirkung von Stäben. Die Bündnisangriff Großes Opfer steht die KP aller Verbündeten vollständig wieder her. außerhalb der Reichweite auch. Okay, weißt was? Machen wir mal. Weil ich nicht wirklich den Heilstab gerade brauche, aber... Ich hätte gerne den Fackel-Effekt. Oh, das war nett. Hm? Wie mache ich das jetzt? Ich werde stehen. Es fällt zum 1 wie mache ich das? Ups nein. <lacht> Stab, dann bräuchte ich, und ich das vielleicht zum 1 Ja, aber das ist doch nicht. Okay, haben wir gesehen. Hm. Ah, okay, das ist das. Gucke, wie sie jetzt aussieht. Sci-Fi-Hero. Okay, wahr. <lacht> er war. Ähm, Aller soll ich ihn dagegen machen? Ähm, ja, ich glaube, ich hätte erstmal mal hier angreifen sollen. Ne? Ähm, Marv, mal volles, mal hier voll, volles Rohr, und ja, ich mache dich mal platt, wenn's, wenn du nichts dagegen hast. ne? jetzt ganz geguckt hat der hat er was zum Klauen. kann man überhaupt klauen von gegnern ja so mein vernünftiges level ab haha ausweichen oh noch mehr ausweichen ich glaube er hat aber nichts Ne? kann sie überhaupt klauen ich mit dem Messer. Gab es überhaupt clown in Free Houses? Ich glaube, da gab es gar nicht, ne? So die Situation, ja. Ich könnte den mit einem langspeer töten. Oh ja. Problem ist, ich weiß nicht, was ich dahinter aber wie findet? ich kann nicht die fackel anzünden und dann angreifen ne? äh, ja wie weiß du, wenn du hat hier mal absperren ne? oder ja. Ja, jetzt kommt der ja keiner aber vorbei sehr guter tank sehr gut aber oh, mehr verteidigung mehr figur sehr gut So, dann können wir mit ihnen hier reingehen der da oben reicht uns von daher gehen wir mal aber ja, trifft den aber nicht ich habe übrigens ein bisschen meine Waffen ja auch hochgeballert bei einigen Charakteren und irgendwie so Siegel war so reingepackt Es nicht genau wie man das nennt, hm. also knapp davor jetzt mit dir aus, du machst ihn fertig. Sei so, ihr, habe ich zum Beispiel ein Eisenbogen ja hochgeballert und ich habe da irgendwie weil nicht so ein Ding da reingepackt. Ich habe da ist von Sigurd oder so irgendwie die Treffergenauigkeit. Man kann von jedem nur einen, ja, von jedem Helden nur einen ein bisschen ausgetobt, so vorbereitet und so ne. Uh, eine Fackel, da Fackel ich doch nicht lange. So, kannst du da ja, oben oh ich glaube ja ne. Komm du mal hier hin und machst das hier genau. schon genug Gegner killt so so seine sein Wurfball habe ich ein bisschen hochgeballert ne ich glaube da bringt okay immer habe ich die max gegeben, die wir letztens bekommen haben ja, Du kriegst den aber nicht down ja, ich werde auf jeden Fall gekontert mit 14 prozentiger Trefferchance ich meine letztens hat der Auge getroffen Okay, wollte schon sagen. prozent 14%. Ist eigentlich sehr gering die Wahrscheinlichkeit, dass man getroffen wird. So, du hast den Hammer gekommen Was nehmen wir ihn da weg? Ich tue mal Teil mit so also lange weg. So, dann... Ich hoffe, da oben kommt jetzt nicht noch irgendwas. Wie triffst du mich? Donner. Kein Vollgang gefunden. Drei Reichweite willst du mich hoffen? Also ich würde es nicht zu weit nach vorne preschen, weil ich keine Ahnung habe. Hier noch irgendwas ist, wenn ich Pech habe, ist da genau ein Schütze. Ne, pass auf, sie hat doch schon. Wenn ich ihn hier im Bewege dann kann ich das, glaube ich, sehen. Ne? Weiter den Fackel-Effekt um sich. Na, da ist nichts, okay. Na, lass mal da reingehen. Nein, nicht mit dem Langspeer. Oh, ich habe mit ihr gar nicht. Oh nein! als sie letztes Mal nicht dabei? Ich glaube nicht, ne? Verdammt! Ich habe noch gar nicht alle Waffen zurückgegeben. Verdammt. Stimmt, ich hatte sie im letzten Kapitel nicht. mal, Matar nicht auch? eben habe ich alles gegeben deswegen oh. hm. na gut dann haben wir ich mal obwohl ich warte mal war. ich glaube der eine konnte uns nee, der eine konnte uns nicht erreichen ne? ich habe zwei heiler von daher kann ich jetzt ein bisschen das auf spielen Mal hier hin. Dann weiter. Wow. Mein Tank ist so gut, ey. Au. Da kommt schon der nächste. So, dafür hatte ich mehr ausweichen ab werde ich dauernd getroffen irgendwie so. okay, wir müssen hier rein ich könnte aber auch im nächsten zug ha, er geht jetzt hier hat man mit von level ist die überhaupt 16 16 6 ich hätte gerne mehr von diesen von diesen leuchtingern so wenn ich Glück habe hm. nicht gut äh den liebsten ja anlocken aber da muss ich also ich mache ihn irgendwie platt jetzt ich glaube ich weiß auch wie <lacht> hm, ich könnte hier reingehen aber ich weiß nicht genau was da darauf mich wartet ne? so lass mich mal kurz an der ich muss ich ja warte mal Nein. 15 12 hm. ich weiß nicht was da auf mich wartet so ich könnte hier reingehen könnte die beiden fertig machen ja ne ja. du Ah ja, sein feuer habe ich noch mal erhöht genau ins gesicht ins gesicht er ist im wald wird schon gut gehen und dann möchte ich nicht platt prozent da will ich sehen Da mein Langbogen, cool. Dann können wir jetzt auch von drei Reichweite hier treffen. So. Ich glaube, ich teleportiere mich mit ihr wieder, ne? Teleportieren wir uns mit ihr? Ich glaube, wir teleportieren uns mit ihr. Weiß nicht, ob dazu so klug ist, irgendwie meine Teleportation ja so schnell zu benutzen. So, wenn ich hier reingehe dann bin ich im wald ich kann natürlich auch hier hingehen ne? ich habe so gefühl der ja wird nerviger mit seinem donner problem ist ich weiß nicht was hier noch so auf mich wartet ich gehe mal hier in mein platt ja. auf dann habe ich keinen bock ja welches meint der zeitkristall ist am überpoweredsten. ja will ich gar nicht jetzt abstreiten Es ist jetzt nicht so als ob die zeitkristalle überpowered sind es ist nur halt die tatsache dass man zehn von denen hat ist einfach nur krass das ist ein bisschen overkill aber wir wirklich nicht mal nach vorne nach wackel ja, genau dieses Zeit zurückdrehen Mechanik die gibt' es erst seit den letzten beiden fire Emblem Titeln und äh, ja kam nicht so gut an als er zum ersten Mal angekündigt worden ist und rausgekommen ist weil viele Veteranen weil hier ist die Sache mit fire Emblem, ne? Wenn ein Charakter 0 HP hat im Kampf, ne, dann ist dieser Charakter tot, gilt als tot, ne. Und ah, du wirst mich ja nicht fertig machen, ne. K 12 Angriff. Ich werde danach vergiftet sein, aber was soll's. Ich habe ein Antidot, ich glaube nicht, ne. Vielleicht trifft er mich ja auch nicht, ne. Mal gucken. Oh ja, äh, die. Wenn ein Charakter stirbt, dann äh, ist dieser Charakter nicht mehr spielbar für den Rest des Spieldurchlaufs. Ne? Ist, dann gilt dieser Charakter als tot und man kann ja nicht mehr spielen. Geh, bitte trifft mich nicht. Oh Gott. Und wenn das passiert während eines Kapitels, während eines Kampfes, dann hat man in der Regel zwei Optionen. Ne? Erstens, man kann sehr gut. Erstens, man kann... Hm, ich möchte erreichen. Man kann einfach das Spiel weiterspielen. Und man fällt sich einfach damit ab, dass einer der Charaktere, die man... die man, äh... Oh, oh. die man gerade verloren hat, einfach tot sind. Äh? Man macht einfach weiter. Oh mein Gott. ich weiß nicht wodurch ich mich gerade geeilt habe also man kann entweder das machen oder wenn man kein fan davon ist nimmt man option 2 option 2 ist man äh oh, ja man spielt das gesamte kapitel noch mal neu das ist sozusagen die bestrafung dafür dass man irgendwie einen fehler gemacht hat und das äh dass man einen Charakter verloren hat ne? so oh, du hast einen Charakter verloren oder? wenn er den wieder haben muss das gesamte Kapitel nochmal neu spielen ne? viel Spaß ne da ist sozusagen die Bestrafung dafür dass man dass man irgendwie äh, missgebaut hat und so war hat den früheren Feiern mit dem Titel ne? also man geht irgendwie weil nicht und spielt und äh oh ich kann sogar hier drauf cool also man geht irgendwie dahin und spielt und, äh, ja. Man findet sich entweder damit ab oder man... Hm, spielt das gesamte Kapitel noch mal neu. Und diese Zeitkristalle sind eigentlich dafür da, um ein etwas Zeit zu sparen. Weil besonders später dauern die Kapitel ein bisschen... Naja, das ich schon gesehen ne? da und die Kapitel ein bisschen länger, und wenn man dann dann irgendwie weil nicht darum sitzt, mit keine Ahnung, ein einstündiges Kapitel und man macht einen Flüchtigkeitsfehler zum Beispiel, dann ja, dann verliert man einen Charakter und man muss das Spiel, man muss das Gesamtkapitel mal neu spielen, und das stinkt. Also, also zum letzten ist das perfekt, und dann muss halt nicht. Äh, alles nochmal neu spielen, was ja ziemlich stressig ist nach der Zeit. Hm, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber versuchen wir mal. Oh. Aber so in der Regel ist es eigentlich so, man tut entweder, weiß ich nicht, sich abfinden mit dem Verlust eines Charakters oder man oder man äh, spielt das gesamte kapitel noch mal neu das sind die einzigen optionen die man dann hat in so einer situation wenn man nicht zurückgeht und den charakter irgendwie ich könnte jetzt hier reingehen aber das ist mir viel zu gefährlich hm. so also, ah, war nicht ich dachte, der wird noch ein bisschen erhellen hier. Wahrscheinlich. Hm. Protektion. Funktioniert nicht. Wenn irgendwie auf Nachbeineiten, ne? Ich will jetzt noch nicht da reingehen. Obwohl du hast eine Menge Verteidigung. Von daher kommen Wir nehmen eine Leichtlanze. Und ich habe noch nie irgendwie gespielt, so im Sinne von nur einer meiner Charaktere ist tot, aber ich spiele einfach weiter. Das habe ich noch nie gemacht. Damit werde ich auch nie anfangen. Von daher, ja, meine einzige Option wäre, das Spiel dann das Spiel noch mal, äh, der Kapitel noch mal neu zu spielen. Aber wenn man irgendwie hat Spiel am Aufnehmen ist, dann super nervig, Aber wenn ich, weil das gleiche ist mir ja letztens schon irgendwie passiert, als wir Celine zum ersten Mal gesehen haben, ne, dass sie auch gestorben, ne. Aber sie ist nicht gestorben, weil sie hat ein wichtiger Charakter ist, ne. Also da ist die eigentliche Ausnahme, wo ein Charakter dann nicht stirbt, wenn dann irgendwie ein Charakter ist, der wichtig für die Story ist, ne. In dem Fall tun die Charaktere dann nicht sterben, ne. Dann heißt es meistens irgendwie so ich äh, habe mir voll weh getan und äh, aber ich, deswegen muss ich mich jetzt zurückziehen oder so ne aber für den spieler bedeutet dass man hat einen charakter verloren war ja nicht schon der boss ich glaube ich will ja noch gar nicht hin ne? Nein. ich die erfahrungspunkte was aber was aber ein bisschen broken ist ist dass man so viele dass man so viele Ladungen davon hat. Zehn Ladungen sind viel zu viel. Außer, warte, ne, zehn Ladungen. Ich habe erst gedacht, weil ich auf Schwer spiele, vielleicht habe ich nur zehn Ladungen. Also also überhaupt zehn Ladungen, ne? wir so, sehen Du hast zehn Ladungen über das gesamte Spiel, ne? Aber nein, scheint nicht der Fall zu sein. Werte in da habe ich keine Zeit mehr für das so. Garten. mal weiter. Da ist einer mit einer Axt. Zum Glück ist da kein Hammer. Sonst hätte ich nämlich hier voll Stress gehabt. Oh. Oh, die kann sich echt nicht weit bewegen. So, was ich machen könnte, ist eigentlich, ja, ne, ich habe eine Idee. Hm. Diese Verwandlungen sind übrigens auch ziemlich überpowered finde ich. Das, das, ist, was ich überpowered nenne. So, ich könnte hier reingehen. Ach, der ist hier drum. Deswegen erreicht er mich nicht. Da kann ich mal darum laufen, was ist du denn? ich glaube nicht, ob ich das will. Das ist mir schon ein bisschen zu krass hier. Ja. Na ja, erstmal war noch mal einen Stab einsetzt. Hat er schon wieder abgeklingt? Ne? Hält normalerweise immer so fünf, sechs Züge. So, level up. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man diese Stäbe einsetzt, neben den. Äh, der sicht die man gewinnt ach guck mal hier ist echt niemand oh Gott. wo sind die alle ja das ist ein ziemlich einfaches kapitel bisher haben oh wir schlosskapitel so schwer sie hat voll wenig erfahrungspunkte bekommen nach weil er weil sie wahrscheinlich eine level 3 ein hat geheilt hat ne? so ich traue mich noch nicht so weit hier rein zu gehen und ist auch nicht so tanky ich komme mich auch nicht zurückverwandelt oder so ne naja. so. und da und geht es weiter mit der action Ah, da ist mal wieder einer so ich glaube nicht dass ich mich hier rein weiter bewegen will ich glaube ich will erst mal warten bis die ja fertig sind ah, Ich hau ich weg hau ich dich weg ich habe dich so weit von weg 13 und noch mal 13 jetzt kriege ich aber gleich voll auf die nase weil weil ich keine verwandlungen mehr für den boss habe ne? also auch genau so wird das gleich ablaufen so. So, perfekt Dann Gehst du hier rein machst den platt die platt okay. Ja, Vielleicht bin ich einfach so überpowered wegen der Side quest ne? Kann natürlich auch sein. Wandverfolgung zwischen Alfred und... Ah, genau. So, ist ja unten noch jemand. Nein, okay. So. So, du hast eigentlich auch schon... Ne, du hast nicht so viel Verteidigung. Und du hast nicht so viel AP. Na, pack ich dich mal rennen falls du angegriffen wirst, Protektion. Kann noch mehr Leute da ne? nee, das war lieber. So. es bloß mich anzugreifen. Schirmt sie dann auch. für ihn dann ab, auch wirklich, auch wenn ich ihn erst später da platziert habe. So, ich weiß jetzt nicht, wo er hier war, ne? Nehmen wir mal an, er ist hier, ne? Ich nehme an, er ist hier, ne? 1 2 3 4. aber 1 2 3 4, aber ich weiß es ja nicht genau. Ich warte erst mal hier. Na gut. Okay, da kann doch ja nicht alles sein, oder? Hey, da kommt echt jemand. Oh. Ja, gut. Na, ich wollte schon sagen, sie gibt doch auch ne? Jetzt kann ich mir leisten, hat einzusetzen, weil jetzt habe ich zwei Heiler. Also, wenn jetzt ein Heiler hier kommt und den anderen beschützt oder irgendjemand anderen beschützt, ne? Da kommt sie einfach, da kommt einfach mein anderer Heiler um die Ecke und sagt sich, oh, ich heile ich jetzt mal wieder hoch, ne? so oder ich nur ich Butcher und den wo sie so kurz vorm Level ab man egal also oh, so nah dran man oh, warte mal könnte eigentlich schon kill für ihn sein ne? ah, mit ihm muss ich aber heilen erfahrungspunkte okay, ich hasse es nicht zu sehen wo ich hin muss ah, ich habe ja nur ah, alfred ich schon gewundert warum er so viele hat ja warum hast du die leicht sonst? so mal halt so Ja, so ist doch mal voraus. Ein Ding, so heißt hoch. Meine Politik mit Heilern hoch trainieren ist mal so, auch wenn die irgendwie angreifen können und damit. Erfahrungspunkte sammeln können. das Problem ist halt, Heiler können auch heilen und dadurch Erfahrungspunkte kriegen. Ne und wenn die jetzt noch die Kills für andere Einheiten hier wegnehmen, zum Beispiel hier, ja weiß ich meine Kämpfer, dann bekommen die keine Erfahrungspunkte halt. Ne die müssen ja auch irgendwie... Warte mal, ich sehe gerade hier was. Also wenn die nicht irgendwie die Erfahrungspunkte hier bekommen... Du bist voll ab du bist aber nicht drauf gehen, selbst wenn ihr was ist oder ja. Ach, da unten ich weiß nicht ob er dazu so verstanden habe, wie ich das erklärt habe. Heiler können halt irgendwie so oder so erfahrungspunkte bekommen, aber Kämpfer können jetzt nicht irgendwie weil er nicht heilen und auf andere Weise erfahrungspunkte bekommen. Die können durch Skillen und Kämpfen Erfahrungspunkte kriegen. Von daher sollte man mit den Heilern heilen. Ne? So, du reichst ihn nicht. Haben wir kaputt. Oh, im Sinne des Wortes. Ja. So, ich hoffe, da sind jetzt keine Heiler. Ich platziere mal dahin nachdem er hochgehalt ist nur von dem fall obwohl wenn er in zwei wenn aber ein schütz ist warte mal. da bringt aber leider nichts wenn jetzt hier ein schütze ist und er sich hier bewegt dann sieht wir können wir auch noch teleportieren so ja immer noch niemand hier niemand auch nicht hier oben muss ein bisschen hier aufteilen Gegner erledigt ich habe gesehen da oben war ein Boss von daher hat hier unten nein okay ich gehe ja noch gucken an. okay dann haben wir gleich schon in der Tasche wir haben noch Teleportation wir haben noch haben doch so viele Sachen hier so viele massenvernichtungsattacken die man noch übrig haben nicht erst ihn bewegen soll und dann protektion einsetzen sollen Hier auch nicht. Ich weiß, da oben ist ein Boss. Da war noch ein zweit irgendwo. Da, da bewegt sich mal jemand. Warum man? Oh nein. Ich habe meine Lanze fallen lassen. Ich wusste, da war noch einer. Das ist ein Magier auch noch. Ah. So, also am besten wäre natürlich wichtig angreifen. Ne? Hast du wieder zwei? Du hast zwei sehe gerade. Mhm. So Magier rein da. Oh mein Gott, sie doppelt die noch nicht mal. Aber du bist ja wohl fertig machen, ne? Da oben ist nicht nur einer irgendwo. Mein Gott, du machst mir ja trotzdem ganz schön viel Schaden. das ist Reiter. Mächtig platt. Okay, wenn ich ja Nebenbau nicht tot mit ihm 92% ziemlich. Treffer, genau. Ja. So, ich will dann wahrscheinlich mit ihm als erstes brechen, ne? Ich soll gleich so machen, ne? Abschlag und so eine wenig Schaden, da war gar nicht Korpschacht. Da war jetzt, kann ich eigentlich mit ihm, wo ich glaube, ich will mit ihr als erstes angreifen, weil vergiften und so. Ne Okay, jetzt benimmt er mehr Schaden, ne? So wie ich da verstanden habe. Hm. Ich glaube, wir haben den in der Tasche. Das ist kurz vom Level ab, ne? Ja. Warte mal. Ist er nicht gebrochen? Hm. Er nicht gebrochen hat man kann er jetzt wieder kontern also überlebt ein treffer war sogar ausgewichen. war nicht 90 prozent oder irgendwie so was wie es jetzt hat sich alles aus ich werde mich weiter anstrengen level up sind ein bisschen nicht so gut bisher kannst du wieder erledigen aber gar nichts an Schaden. Problem ist, wenn ich ihn jetzt in dem Zug hier nicht erledige, dann... war tot. Dazu also, habe ich meisthaft alle meine Charaktere platziert. Nein, der haut hier nicht kaputt. Nein. Oh Gott, du machst mich. Warum macht eine Eisenaxt mehr Schaden als eine Stabaxt? Was? Okay. Gefällt mir gar nicht gerade. Du kannst ihn erledigen, oder? Ja, ich meine, ich muss, ne? er erholt er sich wieder ne kommt wieder zusätzliche HP leiste wow wenn gehen mal oder oben nein wahrscheinlich nicht ne so jetzt müssen wir den irgendwie erledigen wir gehen langsam die Einheiten ja aus ich mache echt mehr Schaden mit einer weiß nicht, ob ich genug Schaden macht gegen den. weiß nicht, mal, ob ich den treffe. Also. Okay, so, jetzt müssen Klamm und... Ja, Dings genug Schaden machen. Hm. Oh ja, macht er auch. Aber mit ihm muss ich als letztes angreifen. Ich meine, ich kann auch Bündnis einsetzen, ey, aber überlebt sogar cool. Oh Gott, irgendwann werde ich diesen einen Schaden ja ver vergessen, den sie am Anfang einer Runde nimmt mhm. und mich dann verrechnen. Da ist irgendwie, ich habe das letztens irgendwie herausgefunden. Äh, da ist die Einheit mit einem Buch ausgerüstet und hat sie mindestens zwei KP. Verliert sie zu Beginn des Kampfes ein KP und fügt zwei Schaden im äh, Kampf zu. Irgendwann werde ich das vergessen und diese einen HP irgendwie vergessen. Und dann sind wir sowas von tot. Ja, okay. Ja, wir haben es perfekt eigentlich geschafft. Wir haben, Perfekte Anzahl an Charakteren. So muss das laufen. Er ja, kriegt auch noch ein Level ab. Und da war's. Oh nee. Okay, da lief gut. nicht schlecht, ah, Magie sehr gut, viel besser als ich erwartet hatte. Und der Talisman, das gibt uns mehr Resistenz. Ich, okay, fand ich jetzt nicht so. Ich habe meinen Super angefangen gesetzt, aber das war es ja schon. So, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ne? Und ich werde das halt jetzt immer so machen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie wenn ich jetzt irgendwie hier im im Somnial bin, dann werde ich wahrscheinlich das irgendwie rausschneiden, wenn ich hier die ganzen Sachen einsammeln und hier, weil ich nicht mein Tierchen streicheln und was weiß ich nicht alles, weil das dauert immer zu lange. Ne? Ich versuche sie mal so auf eine Stunde zu halten. Ne? Das ist mir eigentlich auch schon zu lange, aber was soll man machen? Ne? Kämpfe dauern halt so lange. Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Schnitt und ich sehe euch. In der nächsten Folge dann wieder, ne? Tschüss kowski und bye bye und hinterlasst ein Like ein Abo oder sowas, ne? Cool, tschüss.